Also die Sache mit der Lenin-Statue vor der MLPD-Parteizentrale ähm, wollte ich vorschlagen, dass man es vielleicht nicht zu so verkrampft sieht. Ich habe hier auf der Website einen Vorschlag zur Güte unterbreitet. Ähm, ja, etwas ironisch, aber nicht zynisch. Einfach mal nachdenken.